Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial-Video von Marco Software. Ich freue mich, dass du zuschaust. Auf den meisten mit Unicorn 2 an die JTL-Wawi anbindbaren Marktplätzen musst du, bevor du auch nur einen Artikel auf dem Marktplatz deiner Wahl verkaufen kannst, die Shop-Kategorien deiner JTL-Wawi den entsprechenden Portalkategorien des Marktplatzes zuweisen. Wir sprechen in diesem Fall von Kategorie-Mapping. Mit diesem Kategorie-Mapping musst du nicht für tausende Artikel manuell die Portalkategorie jeweils einzeln zuordnen, sondern kannst diese bequem auf eine bestimmte Kategorie oder Oberkategorie verweisen. Bei einzelnen Marktplätzen wie zum Beispiel Real oder AutoMarket importierst du auf diesem Weg darüber hinaus Attribute in deine JTL-Wawi, mit denen du die Produktdaten deiner Artikel pflegst. Da dies völlig unkompliziert machbar ist, zeige ich dir all das einfach und verständlich erklärt in diesem Video. Beim Kategoriemapping überträgt sich die Zuordnung automatisch auf alle Unterkategorien sowie Artikel in dieser Kategorie und den Unterkategorien. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass die Oberkategorie und etwaige Unterkategorien unterschiedliche Portalkategorien zugewiesen bekommen. Eine Vererbung findet nur so lange statt, wie keine neue Zuordnung durch dich erfolgt ist. Das heißt, wenn eine Unterkategorie eine andere Portalkategorie zugeordnet bekommt, erhalten alle Artikel der besagten Unterkategorie und auch deren etwaige Unterkategorien und Artikel die neu zugeordnete Portalkategorie. Um gewährleisten zu können, dass alle Artikel eine Zuordnung zu einer Portalkategorie haben, ordne ausnahmslos allen Oberkategorien eine Portalkategorie zu. Wenn du ausschließlich aus einer Oberkategorie nebst allen vorhandenen Unterkategorien verkaufen möchtest, kannst du diese Oberkategorie als Wurzelkategorie festlegen. Somit sind alle anderen Oberkategorien und deren Unterkategorien ausgeschlossen. Das macht jedoch nur dann Sinn, wenn du zum Beispiel zwei voneinander getrennte Online-Shops hast und nur aus einem der beiden auf dem Marktplatz listen möchtest, markiere hierzu links die gewünschte Oberkategorie und klicke rechts auf als Wurzelkategorie festlegen. Klicke jetzt auf OK. Starte die Unicorn 2 Konfigurationsoberfläche mit einem Rechtsklick als Administrator und logge dich ein. Wähle auf der linken Seite den betroffenen Shop aus. Klicke nun oben auf den Reiter Kategorie. Du siehst nun links rot unterlegt die obersten Stammkategorien deiner JTL-Wawi. Markiere die erste rötlich hinterlegte Oberkategorie deiner Wahl und klicke auf der rechten Seite auf den Button hinzufügen, um eine Portalkategorie zuzuordnen. Rötlich bedeutet, dass bislang keine Portalkategorie-Zuordnung erfolgt ist. Im neu öffnenden Fenster kannst du dich nun durch den Portalkategoriebaum des Marktplatzes klicken. In der Regel erlaubt der Marktplatz, Ausnahme .de, nur die Auswahl von Endkategorien. Das bedeutet, bei einem Klick auf den Button Auswählen werden die Unterkategorien geladen, solange bis du eine Endkategorie erreicht hast. Dann schließt sich das Fenster und die Zuordnung für diese Kategorie ist abgeschlossen. Wiederhole die vorherigen Schritte, bis du allen Oberkategorien eine Portalkategorie zugewiesen hast und alle Kategorien grün hinterlegt sind. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch optional den Unterkategorien alternative Portalkategorien zuweisen. Es gilt dann die Portalkategorie der Unterkategorie, da jeweils nur eine Portalkategorie pro Kategorie gesetzt werden kann. Übrigens kannst du mit einem Klick auf Portalkategorie löschen die Zuordnung wieder aufheben. Klicke im Anschluss auf den Button Speichern. Auf dem Marktplatz Real hast du die Möglichkeit, deinen jtl wavi kategorien übergeordnete Portalkategorien zuzuordnen. Hier erfolgt die Navigation über den Button Öffnen und die Auswahl der Portalkategorie durch einen Klick auf Auswählen. Auf dem Marktplatz Otto Market verwendest du am besten die Suchfunktion da OttoMarket alle Kategorien in Gruppen zusammengefasst hat und die Auswahl an Kategorien sehr unübersichtlich ist. Klicke hierzu auf Suchen. Tippe deinen Suchbegriff in das obere Feld ein und klicke auf Suchen. Wähle nun die passende Kategorie und bestätige deine Auswahl mit einem Klick auf Auswählen. Für die Marktplätze Real und Auto Market werden nach dem Mappen jeder Kategorie Attribute zugeordnet. Für unser Beispiel mappen wir unsere Kategorie Räder mit der Portalkategorie Fahrrad und Zubehör des Marktplatz Real. Unicorn 2 fragt dich, ob du lediglich die Pflichtattribute oder alle, also auch die optionalen Attribute importieren möchtest. Wir empfehlen dir generell, alle Attribute zu importieren. Der Grund ist ganz einfach. Die Pflichtattribute pflegst du immer in deinen Artikeln. Auf die optionalen Attribute solltest du nur dann verzichten, wenn dein Artikel bereits auf dem Marktplatz bekannt ist. Unicorn 2 zeigt dir nun alle Pflicht- und optionalen Attribute der gemappten Kategorie an. Damit du diese jetzt nicht umständlich abschreiben oder kopieren und in einer Textdatei speichern oder gar im Kopf behalten musst, haben wir dir eine kleine, feine Hilfestellung eingebaut. Klicke zunächst auf OK. Im nachstehenden Fenster wirst du gefragt, ob du eine Dokumentation zur Attributzuordnung lesen möchtest. Da du genau in diesem Moment dieses Video schaust, klicke auf Ohne fortführen. Im jetzt erscheinenden Fenster fragt dich Unicorn 2, ob du weitere Informationen anzeigen lassen willst. Nun klickst du auf Ja. Jetzt kannst du die Inhalte des Fensters aus dem vorherigen Schritt bequem in einer Textdatei auf deinem Server speichern. Wenn du später die Attribute in deinen Artikeln in der jtl pflegst, kannst du diese bequem in der Textdatei ablesen und dem Artikel zuordnen. Wenn du dich Schritt für Schritt an dieser Anleitung gehalten hast, wirst du schnell gemerkt haben, dass es sich beim Kategoriemapping um eine ganz einfache Sache handelt. Und den Import und das Speichern der Attribute für Real und Automarket beherrschst du jetzt auch. Solltest du dennoch Fragen und Anregungen zu diesem oder einem anderen Thema haben, Schreibe uns eine E-Mail an support at marcos-software.de oder frage uns über facebook.com/slash marcus-software. Wir sind für dich da und versuchen immer zeitnah zu antworten.